Leute, was geht ab? Was oh, nee. geht ab, meine Freunde? Ja. Moin. Auch an dich, moin. Ja, Leute, I'm fucking back. Das, das freut mich einfach jetzt hier wieder mal da zu sein, Digga. Zwei ja, Monate, Alter. Zwei Monate, Digga. Aber ich kann nicht mal, ich kann nicht mal direkt mal so sagen. Es war nicht wirklich eine Pause. Das war eher so ein... Okay, ich habe jetzt Zeit. Was mache ich jetzt? Ich habe jetzt gerade so viel Sachen im Kopf mir überlegt. Ja, das war... Ich habe jetzt in der Zeit, wo ich jetzt weg war, dieses zwei Monate, ich habe ein komplett neues äh, Kanalkonzept mir überlegt. Ich habe mir neue Designs äh, äh, gemacht. Haufen Video-Ideen mir überlegt, die ich äh, umsetzen will und machen will. Äh, ich habe auch gerade eben mit einem geschrieben, mit dem ich ein richtig geiles Video machen würde. Und ähm, noch richtig vieles mehr. Äh, und ich habe zwei Ankündigungen, Leute. Zwei Ankündigungen. Okay, ich fange ich fang einfach mal an. Als allererstes Modmix. Modmix startet bald wieder. Und äh, wir haben neue neues Server. Wir haben alles neu eingerichtet. Wir haben auch eine eigene Domain. Die heißt... Modmix.1. ich wird die youtube videos deswegen. Hier, gerne mal. Reinschauen. Also sind alle Teilnehmer drin, alle Mods drin, Downloading zum Modpack. Ähm, wir werden nach YouTube-Färbung schalten. Wir werden Leute da reinholen, wir werden. Also kann an sich kann da jeder mitmachen, der ein gutes, äh, äh, gutes Setup hat und streamen will. Oder aufnehmen will. Es ist egal, Hauptsache das wird irgendwie gefilmt, es wird richtig geil. Ähm, das startet einfach einfach nächste Woche ey. nächste Woche Samstag 12 Uhr es kommt instant ein 12 Stunden Stream wie ich scared Jonas alle Mordmix durch rushen werden das wird richtig geil also wir haben jetzt wieder alles passt alles Picobello es wird einfach geil es wird wirklich einfach geil deswegen freut euch nächsten Samstag ich habe bis dato noch richtig viel noch zu erledigen. Richtig viel zu erledigen. Ich muss noch einen Trailer machen, den hochladen, den Trailer wirken lassen. Ein paar andere Sachen noch machen, dass wir noch YouTube-Video noch machen und halt alles in seine Woche packen. Es wird schwer. Und das nächste ist am 27. Dezember. Diesen Jahres. Dieses Jahres mache ich nach einem Jahr wieder... Ein 12-Stunden-Youtuber-Marathon. Ihr habt es, glaube ich, alle sehr vermisst. Ich glaube, ihr habt es alle sehr vermisst. Es kommt auf jeden Fall wieder ein 12-Stunden-Marathon rein. Auf jeden Fall. Und, ähm, ja, deswegen lasst auch ein Like da. Und abonniert den Kanal, weil... Das ist meine Kanalstatistik. Ähm, Nutzer ohne Abo. 92%. Deswegen, auch falls ihr... Neu auf dem Kanal seid, Leute, lasst gerne ein Abo da. Es, äh, dieser Kanal wird auf jeden Fall den kompletten Glow bekommen. Komplett. Wer, wer der YouTuber wird, ähm, werde ich euch den nicht sagen. Äh, äh, Gehen wir mal kurz darauf, wie war die pa Pause als er hat? Also wie gesagt, ich habe da ziemlich, ziemlich viel überlegt, ziemlich ko viele Konzepte mir überlegt, wie ich alles machen soll, ich alles sozusagen verkabeln soll, auf was für einem Kanal ich was, wie was ich wo hochladen werde. Ähm. Und hab einfach generell versucht, einfach ein bisschen abzuschalten. Ich habe nur zweimal gestreamt jetzt in diesen zwei Monaten. Einmal Monat, glaube ich, habe ich noch einen Podcast gemacht, das war's. Ähm, ansonsten war ich recht oft bei ähm, Scared im Stream. Wir haben dann an Bad Bows gespielt die ganze Zeit im Stream. Ja, war, war geil. Äh, und ansonsten habe ich ja an Modmix gearbeitet an am Kanal. Und deswegen kann ich jetzt mal sagen. Was.. Mein neues Kanalkonzept ist. Und zwar auf dem Kanal, auf dem ihr es gerade anschaut, das ist gerade der Main-Kanal. Ähm, kommen nur noch Vlogs und Selbstexperimente. Ich muss noch versuchen, mich bisschen noch zu überwinden. Weil die Vlogs sollten ja an sich eine geile Qualität haben. Und ich habe ein bisschen Schiss, meine Kamera halt nach draußen mitzunehmen, weil die Kamera ist halt. Erstens mit allem Drum und Dran einfach insane schwer. Also so 3 oder 5 Kilo musste halt immer mitschleppen. Ähm, und ist aber fucking teuer. Also, und wenn ich da noch halt vlogge, ich habe halt Angst, ich halt irgendwie auf Small falle, dann die Kamera kaputt mache oder mir einfach geklaut wird, weil ich sehe nicht wirklich so, als könnte ich mich verteidigen. Sag ich so, wie es ist. Ähm, hab ich so ein bisschen schiss vor, weil, mit dem Handy vloggen ist halt so, hier, aber in der Kamera vloggen ist halt so ein Ding, der äh, ist auch schwer und ist auch echt kacke zum Transportieren, so. Ähm, ist das jetzt mein, mein Vlog-Stativ zum Vloggen, das ist so ein Ding. Hier oben mit einem schleff adapter Und noch ein Tripod dabei, ähm, von Switchport, ich habe die Scheiße auch aus Amerika importieren lassen. Ähm, ich habe da auf jeden Fall insane was krasses vor, das heißt, auf dem Kanal werden halt... Ähm, seltener Videos kommen, weil Streaming ist einfach halt chilliger, als Videos aufzunehmen, aber dafür in einer besseren Qualität auf einmal. Fall. Ähm, ja, das ist so mein Hauptkanal, Donny, nicht mehr Gaming-Kanal, sondern ein, äh, ja, Vlog und Selbstexprimente-Kanal, ein, ein reiner Real-Life-Kanal. So, dann mein Zweitkanal, Kanal, der richtige jan kanal der verdient auch nochmal einen fetten, fetten Glow-up. Mein richtiger Kanal behält der Namen, aber auf dem Kanal kommen Stream Highlights. Auf dem Kanal kommen Videos, die ich im Stream halt aufgenommen habe. Das heißt wie jetzt das Video, aber jetzt kommen wir auf den Hauptkanal, weil wichtiges Thema. Alle wichtigen Themen kommen halt auf meinem Hauptkanal, aber halt so, keine Ahnung, so Real Talks oder sowas, oder halt irgendwas semi-wichtiges oder halt Videos, Videos, die ich im Stream aufgenommen habe, sowas wie ein Minecraft-Challenge, werde ich zuerst alles im Stream aufnehmen und dann als separates Video auf den Zweitkanal hochladen. Es kommen Gaming-Videos halt aus dem Stream und eventuell auch Reactions. Das heißt, mein Zweitkanal wird ein reiner stream Highlights slash Gaming-Kanal. Das heißt, ja, Stream-Highlights von witzigen Sachen, ähm, Gaming-Videos, die ich aufgenommen habe. <lacht> Maybe auch Reactions, halt einfach halt ein Twitch-Upload-Kanal, sagen. Auf Twitch, auf dem ist Dings, werde ich halt alles hier aufnehmen. Ich werde nicht mehr ähm, Videos direkt auf Feed produzieren, so also Gaming-Videos, werde ich halt im Stream halt aufnehmen und dann halt als Video hochladen. Ich werde also hier am aktivsten, glaube ich, sein. Auf dem Drittkanal. kanal ich habe jetzt noch einen Kanal aufgemacht, der heißt Daily Dose of Donnie. Und da kommen täglich oder fast täglich ähm, Shorts-Clips von mir, solche TikTok-Clips sozusagen, aus meinem Stream. Und vielleicht aus irgendwie witzigen, also halt einfach halt alle witzigen Sachen und so halt alles, was so ein Clip wert ist, kommt dann halt ähm, in den... Dale das auf Donny Kanal rein als Shorts. Und das ist sozusagen mein Boost-Kanal. Auf dem kommen halt Shorts. Auf dem kommen ähm mal eventuell irgendwie Trash-Videos. Keine Ahnung, was ich darauf Bock habe, halt. Und die Clips werden auch auf TikTok hochgeladen. Das heißt, ich habe einen TikTok-Streamer-Kanal auf YouTube. Ähm, ja, das ist so mein Kanalkonzept Main Kanal, Stream Highlights Vlo äh, Main, <lacht> Main Kanal äh, Vlogs und Selbstexperimente Zweitkanal Gaming Videos und Drittkanal Kanal Shorts, ganz einfach Hoffe ich zumindest ähm, Das heißt, ich werde mich auf drei Teile mich fokussieren Folgt mir trotzdem Auf Insta, weil auf Insta war ich Gernstatt aktiv, ich habe da ein paar Bilder hochgeladen Stories hochgeladen ich bin einfach am, am aktivsten. Ähm, wenn ich live bin, mache ich immer auf Insta eine kleine Werbung. Auf jeden Fall ähm, bin ich auf Insta halt immer aktiv. Das heißt, folgt mir halt gerne auf Insta. Ich heiße DonnieUpsantee. Auch oder auf abchecken. Da ähm, streame ich, äh, was habe ich? Da ähm, tue ich mal Stories von meinem Leben rein. Das also, heißt, falls ihr euch interessiert, wie ein Leben eines Hauptschülers aussieht, top. Könnt ihr ihn abchecken. Und ich poste da immer halt irgendwelche Infos über meinen Stream, wenn ich live bin, gibt es halt immer so ein Live-Dings mit Klick auf Twitch direkt. Ähm, allem zu dran, das heißt, wenn ihr am ähm, neuesten sagen sagen sein wollt, folgt auf Insta. Discord ist einfach halt, keine Ahnung, wenn ihr mit Kontakt zu so haben wollt, keine Ahnung, wenn ihr einfach mit mir so chatten wollt, reden wollt, oder einfach halt, keine Ahnung, im Discord sein wollt, keine Ahnung. Wie gesagt, Twitch hier mein Stream, Main-Kanal, vlog Selbstexperimente. Ähm, Zweitkanal Gaming-Videos und Stream-Highlights. Drittkanal TikTok-Clips in Form als Stream-Highlight. Was für der Echte. Was für der Echte. <lacht> Ach geil. Das heißt, ja, es wird auf jeden Fall fette Änderungen auf dem Kanal geben. Und ja, ModMix, am ähm, 4. Dezember, 12 Uhr, 12 Stunden Stream, instant. 27. 12. 24 Stunden Marathon. Wer wird schon erfahren? Und ähm, ja. <lacht> Darüber ich lieber, ich, das lieber jetzt nicht sagen. <lacht> oh Mann. Aber auf jeden Fall, äh, ja. das ist so jetzt mein ganzer Kanalkonzept. Ich weiß, Pausen sollte man eigentlich anders machen. Aber mein ADHS wollte unbedingt irgendwie diese Zeit nützen und einfach unbedingt irgendwas nützliches machen. Deswegen, ähm, ja, äh, ich habe auf jeden Fall echt viele, viele, viele Videos geplant. Ich habe ein Video geplant, auf eine snapchat scam Expose video zu machen. Ich habe Bock auf ein Video zum Thema ähm. wegen euren Passwörtern und sowas und wie einfach es ist, eure Daten zu bekommen vor allem wenn die geleakt sind So ähm, ein Thema Selbstexperiment ich habe ein neues Format eventuell ähm, das heißt Story Up ich weiß nicht ob ich es so nennen werde da kommen äh, Stories über mich halt Stories, die ich mal erlebt habe und einfach ähm, im so Joseph of the Changement Style so ähm, erzähle das glaube ich auch ganz geil werden und zum Thema Selbstexperimente. Digga, ich habe da so eine fette Liste an Stuff. 14 Tage um 4.30 Uhr aufstehen. 7 Tage nach Horoskop leben. 7 Tage ohne Social Media. 1 Tag auf Ritalin. 14 Tage andere Schlafrhythmen. Hm. Keine Ahnung. 14 Tage normale Tagesroutine. Eine Woche radikal ehrlich. Alles. <lacht> ja. Du hast mir doch den Link da auch gezeigt, deswegen. Ähm. Um. Ah, ich werde sich einen Link, den Link nicht posten, ist klar. Äh, 90 Tage Muskelaufbau, sexperimental, halt irgendeinen so abgefuckten Scheiß. Ähm, ich plane noch gerade auch mit einem ähm, Künstler sozusagen ein Video, einen zweitägigen Vlog, wo ich bei dem dabei bin, wie er Musik aufnimmt und äh, Musikvideo dreht und das Ganze dann schneidet. Ähm, könnte richtig geil werden. Ähm, spann ich auch. Sollte eventuell, wenn alles klappt, Februar, Januar rauskommen. Wenn es ja nicht klappt. Deswegen, ähm, freut euch. Es wird wirklich wild. Und, äh, ja.